Ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch etwas mit den neuen Bratwürsten von Vegamigo. So sehen die aus. Vier Stück sind das auf Basis von Seitan, also Weizeneiweiß. Und dementsprechend, weil die schon recht gut gewürzt sind, wie ich finde, zeige ich euch eine schöne leckere Zutat, die für mich zu jeder guten Wurst dazugehört, nämlich ein schöner leckerer Senf. Ich persönlich mag immer sehr gern die süße Variante, deswegen zeige ich euch heute einen süßen Senf. Und für alle die, den ganz klassisch haben möchten, vielleicht nicht so süßlich, die nehmen einfach von einer Zutat, nämlich dem Zucker, ein bisschen was weg und dann habt dann etwas neutraleren Senf. Grundsätzlich, Senf ist sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell gemacht. Er hat nur einen Haken, er braucht etwas Zeit zum Ziehen. Aber dazu dann später mehr. Erstmal sollt ihr sehen, wie es geht. Das ist also nun der Senf. So sieht das dann zusammen mit den Würstchen aus. Und wenn ihr von dem Senf noch was nachmachen möchtet, dann schaut einfach hier unterm Video. Da seht ihr nämlich direkt das Rezept angegeben. Könnt die Zutaten einkaufen. Ihr braucht wie gesagt nur ganz wenig Zutaten. Und schon könnt ihr einen eigenen leckeren Senf machen. Und jetzt zu dem Haken, nenne ich es mal, den Senf hat. Die Zubereitung geht ziemlich, ziemlich schnell. Ihr habt es gesehen, man jagt das im Prinzip einfach nur durch einen Mixer. Äh, Verquirlt es dann mit den anderen Zutaten. Und lässt es ein bisschen an offenem Luft ziehen, immer wieder zwischendurch ein bisschen umrühren. Dann füllt man es ab und jetzt kommt der Haken, der kleine Haken. Man muss es ungefähr zwei bis drei Wochen ziehen lassen. Also dieses Glas, was ich gerade abgefüllt habe, wie ihr gesehen habt, wird jetzt zwei, drei Wochen stehen bleiben. Und dann kann das nochmal so ein bisschen schön nachziehen und dann habt ihr einen fertigen Senf. Grundsätzlich könnt ihr das sehr, sehr gut auch als Basis nehmen. Wie gesagt, ihr nehmt einfach ein bisschen weniger von dem Zucker, dann habt ihr einen guten, normalen, mittelscharfen Senf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch damit spielen, mit einer exotischen Note. Dann gebt ihr noch so ein bisschen gepressten Ingwer mit rein. Oder wenn ihr möchtet, auch eine etwas frische Note. Ihr könnt zum Beispiel Zitronenabrieb, Orangenabrieb oder was ich persönlich auch sehr lecker finde, mit der Limette ein bisschen Abrieb unterheben, schön durchziehen lassen. Sehr, sehr leckere Sache. Also, damit habt ihr ein schönes leckeres Rezept, wie man einen Senf zubereitet. Wie gesagt, direkt hier unter dem Video könnt ihr es entnehmen. Und wenn ihr sonst Rückmeldungen an mich habt, Fragen oder dergleichen, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@veganik.de. Dann gibt es bei mir jetzt Würstchen mit Senf und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!